<Sie> Runde 2, warum hast du mich zum Schweigen gebracht? Es ist verdammt 1 Uhr morgens und ich bin ruhig. Oh nein, bist du nicht. Runde 3, Socke. Warum warst du taub? Ich war nicht einmal taub oder so. Runde 4, oh mein Gott. Warum hast du gelogen? Wage es nicht, mich wegen dir tot zu machen. Runde 5, oh mein Gott, Gott, oh, oh, oh, oh, oh, oh ha, ha, ha, itch, oh, ah. Warum ich dich zum Sterben bringen würde? Weil sie ein dummes Stück von einem Haufen litauischer Offiziere sind. Runde 6 11 Warum haben sie mich beschuldigt? Weil du so unheimlich bist. Runde 7 Flinklich ich habe dich gemeldet. Was zum Heck ich lecke ihre persönlichen Informationen aus. Oh nein, bitte wenden sie sich nicht an Polito 10 oder Platano 10. Runde 8 Ich hasse dich Berichtblock Peserw sie erhalten Stoppmann für Exile. Ich habe Sie so viel berichtet. Schluss mit der Massenberichterstattung, ich schalte jetzt meinen Fernseher-Fernseher aus, weil ich Eltern habe. Zeit zum Abendessen zu gehen. Runde 9, dies erhalten die letzte Chance, Sir, ich habe Sie Rick gemeldet. Sei verdammt nochmal still. Ich bin so fertig mit dir. Bitte geben Sie mein TTIP-TV-OS auf meinem Fernseher zurück. Runde 10, kein OS mehr, Sir. Wenn 173 Tage erhalten. Das Sperren von Drohungen funktioniert nicht. Hören Sie jetzt damit auf. Nicht mehr angemessen kann OS für immer erhalten. Anscheinend nicht für immer. Oh nein, ich hätte nicht auf die gefälschte Anzeige klicken sollen, die sagte, klicken Sie, um was auch immer zu unterstützen. Eltern, der Fernseher ist kaputt. Runde 11, oh, Mai, shocking, gosh. Warum haben Sie eine Reparatur verpflichtet? denn raus jetzt. Runde 3 wieder Fußball. JK12. Warum zum Fan holst du mich heraus? Denn, raus, jetzt. Runde 13 Fußball, Fußball, Fußball. Was die Hände? Dein Gesicht sieht dumm aus. Und eine Milliarde 444 Millionen Warum mir? Jetzt sieht es unschuldig aus, aber nicht wirklich. Uit HN15. Was RHREI? Verlieren Sie Ihre Tippfähigkeiten oder so etwas? Runde 16. Was hast du Leutippe, Ome? Dein Mund sieht wieder blöd aus. Runde 17. Warum hast du meinen Mund wieder beleidigt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie Ihre Tippfähigkeiten verlieren. Runde 18. Warum Sie beim Tippen lügen, es ist perfekt. Nein, es ist nicht nach Ton. Runde 19. Warum lügst du wieder, es ist immer noch Schwangerschaft? Es ist immer noch nicht. Runde D120, ich, AJM, Don forever. Was? RUHJ 8 udn 21 Warum lügen und über y -T Es ist perfekt. Ich habe das nicht einmal getan. Das ist zur Beflockung. Ich bin Smith, der dumme Erklär der Geschlechtsumwandlung, wie Sie vielleicht wissen. Jetzt werde ich Evil Emmett sagen, dass er den Anhang starten soll. Nein. Bitte nicht. Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Miau. Laute Lautstärkewarnung. 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0. 0. Das ist es. Ich hatte genug mit dir. Ich werde meinen Anhang in lauter Lautstärke starten. Ready for round 2. Es wird dir leid tun. Zum Je. Sein. Sie. In. Ihrem. Leben. Ursache. Von. Allem. Im. Universum. Halt die Klappe und es ist nicht wegen allem. Runde 22 Fußball. Was zum Teufel sagst du? Runde 23 Fußball. Warum regozierst du meine Sprache immer nicht? Es ist perfekt. Nein. Runde 24 Stunden Fußball. Was zum Teufel, Max Sie lügner. Ich bin nicht. 2J in der 25 Liter. Du lügner Neptun Drosi, sie greift dich für immer an. Niederlassen. Runde 26 Linear. Plastinarium. Möchte gern Polito. Runde 27. Nein du Poeto, ich hasse mich. Raus jetzt. Runde 28 Meine Güte, deine Augen sind dumm. Runde 29 we Weinst du nicht? Du dummes Ding. Runde 30, Runde 30. Warum du meine Plastikmatratze insel tust, bist du kein Freund, du Verlierer. Drohen sie sich eine Perücke. Runde 31 feiern. Warum hast du dich gefragt? Kein TPO mehr Zeug mehr. Runde 312 Bit De Pea ome ta Pea ome ta Pea ome ta Halt die Fresse! Runde 33 Warum ist Omigle verschwunden? Es ist mein Leben! Du bist der schlimmste Bergusser aller Zeiten! Runde 34 Nein u es ist nicht, de beste Nein, de Zypkaianer Runde 35. Wie kannst du es wagen, mich am schlechtesten zu nennen? Denn du bist ein Flimmer Schwamm, du Flick Runde 36. Warum ist dich nicht? Weil du scheiße bist. Runde B 37. Warum ist CCK? Denn dein Verstand ist dumm wie deine Luft. Runde 38. Mein Ikuka Smart Y9 Ose tippte likes in Mangi. Nein. Runde 39. Warum Afrika alayagyu asad a la azatraa? Bist du so dumm, dass du ein Schädel geworden bist? Runde 40. Ich bin g, -G um Remias de Sitz zu werden. Fortfahren. Runde 41. <lacht> Niemand kümmert sich und auch. <lacht> Runde 42. Wie kannst du es wagen, wieder die Klappe zu halten? Geh und trink eine Abführmittel. Roden 43, Susifa. Viata ist öl Normales Wasser. Rodon 44 Uyota Miss Warum Elyran? Normales Wasser. Es ist wahr, Mann. Apoten EG AG Warum wieder Lügen? Du Blöde. Rodone 46, E Mike Gogogog, du adodo. HW Pol Willst du mich verarschen? Ryoten 47 wie ich berichtete, dass sie Politgeto und Plataner mögen never for go Ich kam aksidi in sie. Rododon 48 UJFFGDSAKJFDOIAHSDFOIAJLFILAPSF Ich habe dich gemeldet, SOS zeigt. E. O, D, N, D, j 49, dieses JGISG Greten G plus 0 von 0 ich benötige euer IDCJK. Wovon zum Teufel redest du? Runde 50. Nicht mehr uns wir, werde 173, sei das gesperrt. Was? Nur ihre Appropriate. Nein, mir ihr Was? Nichts. Lassen Sie mich eine Weile warten. Gefurgeta. Was zum Teufel? Siegfried Palmfrit, der Fidget Was zum Teufel? Siegfried Pomfrit der Spinner, Jumpscare. Vielen Dank. Runde 51, OMNKY, Schock H8, Busch. Warum Sie Angst haben? Ich weiß nicht. Runde 3 war Sir. Nur THKL Carding, es ist 52. Lügner, Lügner, Lügner, Elia, Ara, Lilara. Also ist, also ist alles gelogen. Runde 53. WS im oder Aosokur. Wat die Was die Hände bane haben, hehe hehe, 4A hehe, hehe, A D Runde 54. Warum Weil du extrem scheiße bist, machst du es verdammt gut. Runde 55. Betrüger aus Endin. Runde 56 hwt swot i fit i t Ruiniere ein stück von was auch immer Runde 57 Warum diophius d w i c a f s 7 d 58 Nein a u c Dann tippen ist scheiße Lauf 59 mein CPGJN do Iododo 9ododo Ah, was, die, absolute, Renne? Raus J.M.N. 60 Ich bin für immer fertig, du kleines Stück Schuzio 8 Doll. Was ist es ist, ist, ist, ist? Runde 61 Sie verstehen, dass alles funktioniert, Sir Du auch, das ist es Ich bin hier ein Heuchler Jetzt werde ich meinen Overmotivane Jansker lunch Ach nein nicht das schon wieder. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Ich werde es jetzt starten. Sieh denn. Was zum Teufel ist mit deinem Gesicht passiert? Und was zum Teufel? Was hast du zu Lopez Ops, Entschuldigung. Ich habe gleich den Fernseher ausgeschaltet, denn du bist ein Bettler, und heuchlerisch. Rock I, U, D, J UD JN62. Warum haben Sie die FHC E TV ausgeschaltet? Nein. Warum auto-stopten Sie Kalosia Jim Rüden63. Ich nicht ott ansah. zur Zu Hölle bist du. Heuchel er. Rüden63. Ich nicht ott ansah. Sahi. Sozi Ruti Ia eskido 085 von Songstecksi Warum nennst du mich so? Immer noch derselbe Abse. Ich bin fertig. Pause 64 Wählen Sie das stärkere der Renab Heute kaufen uns Cyberbully im ME. Runde 57. ORIAT um 65 Ich AMES MAUITJ 57 Rechts bnweopoeo 9X Warum mir Yo UK vor Kapit 9 Io Was? Ich meine, was? Absolut, Hale, es ist schon 5 Uhr morgens. Meine Eltern werden mich wegen dir umbringen. Rohu 66. Du meinst ungeerdet? Ja, ja, ja, ihr geht runter, Ground, ich hasse dich, Batsch. Lass mich sofort meinen Fernseher ausschalten. Route 67, Klelle Telefon. Kein Fernseher einschalten, sie werden am besten für immer am Telefon geerdet. Bist du jetzt Siegfried? Route zu 68, Laptop-Computer. Kein Deutscher Theorapist, du Josa, Kufika, SDI, Autos ja 7, RFL, M, EHWI, JUP, O, A, I, J, 90, 2, Du bist immer noch Siegfried, wie ich sehe. Royut 69, nice. Ich bin nicht für du VBL-Band Eurozone. Ich sehe noch. Ja. Sproi 98 ÖG 70 Sproi 9 Utsche. Jetzt mich Ex-Chips bösen, weil du mich anschreist, du dummer Teufel. Nein, du bist du Und kannst du bitte zurück zum bösen Emmet wechseln und aufhören, jemand anderes zu sein? Hoi h i j d n Du Süd Bide Go Go Go Go Go Go Dodo Dodo Dodo Dodo Dodo Dodo Dodo. Ami Evil Emmett wieder mich f o Was zum Teufel ist das für ein Ausdruck?